Also man muss gefällig sein Zeug, seine Produkte, seine Dienstleistungen, seine Services irgendwie verkauft kriegen an den Kunden. Das Problem ist, der Kunde ist immer extrem weit weg. Also ich, ich erlebe das in, bei vielen Unternehmen und dann höre ich immer sowas wie, ja, äh, uns geht's gut, weil der, die Kundenkennzahl so und so, die war im letzten Monat 14%, jetzt sind die 15%, alles ist gut. Also ich war kurz in eine Diskussion mit einer Marketingabteilung und die erzählten mir, wir haben uns total tolle Flyer ausgedacht für den Vertrieb und die nutzen die gar nicht. Dann habe ich gesagt, ja und, warum nicht? Die haben gesagt, die ist Mist. Dann habe gesagt, denn vorher mal mit denen gesprochen? Nee, fragen wir nicht, die sagen immer, ist Mist. Und genau das ist das Problem, was, glaube ich, die ganze digitale Transformation äh, nicht scheitern lässt, aber was zumindest die Hauptherausforderung ist, sind nämlich die Silos zwischen einzelnen Bereichen. Es gibt Leute, die entwickeln da Produkte, und dann gibt da Leute, die machen so ein bisschen Marketing, und dann gibt es Leute, die machen Vertrieb, und am Ende ist dann alles gut, dann kommt der Kunde und der darf dann kaufen. Und äh, da müssen wir ein bisschen ruhig sein, Endkunden sind extrem schüchtern. Die sind, ganz ruhig, die nicht verschrecken, das ist sozusagen ihre Filiale und ab und zu mal traut sich da so ein Endkunde rein. Psst, ich lache. die sind wirklich ein bisschen scheu. Und die trauen sich so vorsichtig und zaghaft in die Filiale und was passiert dann? Da kommt der Vertrieb, genau. Und dann macht er den Abschuss, Abschluss. Das hat aber nichts mit Beziehung zu tun, wie im wahren Leben. Sie würden der, äh, wie soll ich sagen... Sie gehen ja auch nicht auf irgendeine Internetseite, Liebesbrief24.de, kaufen da 100 Liebesbriefe und sagen, ach Porto ist mir zu doof, schickt ihr die doch an meine Frau. Jede Woche, komm, mach einfach, dann ist die ruhig. Und genau so geht es eben nicht mit dem Kunden. Mach das Produkt toll und gut und dann funktioniert das auch, aber es muss halt zusammen funktionieren. Und die Silos zwischen Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung, bla, die keine Durchgängigkeit haben, das ist das, was in vielen Unternehmen in den nächsten Jahren das Kreuz brechen wird.